Wie kann ich mir selbst helfen? Wie kann ich mich selbst unterstützen bei körperlichen Beschwerden, bei seelischen oder geistigen Projekten oder wenn ich äh, in meinem Leben immer wieder dieselben Herausforderungen vorfinde? Wie kann ich mich selbst besser verstehen, erkennen, ähm, Verständnis bekommen für mein Leben und äh, wie kann ich mich selbst in die Harmonie bringen. Ähm, ich habe dafür unter anderem die Kunst des Jinjinutsu für mich entdeckt und arbeite seit äh, einigen Jahren damit, bin auch Jinjinutsu Praktikerin und äh, unterstütze Menschen und begleite Menschen mit dieser wunderbaren Kunst und äh, lehre auch Selbsthilfe, weil das ist eine super Möglichkeit, dass man sich nicht nur immer behandeln lassen muss und irgendwo hingehen muss, jemanden braucht, sondern ähm, man kann in die Eigenverantwortung kommen. Das ist eine wunderbare Sache, wenn man eigenverantwortlich gut für sich sorgen kann und sich selbst in die Harmonie äh, bringen kann. Aber es ist keine Pille, die man nimmt und dann sind Symptome oder äh, Beschwerden verschwunden. Und ich bin wunderbar in meinem neuen Leben, sondern auch das braucht Zeit. So wie jeder Schritt ähm, oder jeder Weg Schritt für Schritt gegangen werden muss, ist das genauso im Jinjinjutsu. Aber ähm, wenn du dich selbst strömst, so nennt man das, ähm, kannst du dir wunderbar selber helfen und dich selbst äh, begleiten auf diesem Weg. Dich selbst zu verstehen, dir selbst zu helfen und in die Eigenverantwortung zu kommen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Blasenstrom, eine der Anwendungen, die Mary Burmeister ähm, für die tägliche Selbsthilfe äh, aufgenommen hat, in den Selbst Selbsthilfebüchern. Ja, ich habe das als, äh, als äh, Datei aufgenommen, als Sprechdatei, deshalb werdet ihr jetzt nur ein Foto sehen dazu. Und ich erkläre euch, wo ihr eure Hände hinlegt und wie ihr euch strömen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao. Jetzt hier der Blasenstrom aufgenommen für euch. Der Blasenstrom reinigt, er hilft beim Ausscheiden und er hilft dir, in den Fluss deines Seins zu kommen. Spannungen werden abgebaut. Er ist dem Element Wasser zugeordnet und hat Bezug zu deinen Emotionen, insbesondere zur Emotion Angst. Er verbindet deine rechte und linke Körperseite, auch das Gehirn und sorgt somit für Ausgleich und Harmonie. Komme also in deinen Fluss und in deine innere Balance mit dem Blasenstrom. Da es mehr als ein Griff ist, habe ich jetzt hier diese Tonaufnahme für dich gemacht, damit du folgen kannst. Ich leite dich an, suche dir einen bequemen Platz. Du kannst dich hinlegen auf deine Couch, auf dein Bett oder in den Sessel setzen. Mach es dir bequem. Jeden Griff halten wir ungefähr zwei Minuten. Okay, es geht los. Wir fangen an und strömen zuerst die linke Seite, die linke Körperseite in deine rechte Hand und lege sie unter deinen Hals, also unter deinem Hals hindurch, wenn du liegst. Und zwar mit den Fingern auf die linke Seite des Halses, links von der Halswirbelsäule, ungefähr in der Mitte, flächig, einfach die linke Halsseite umgreifen. Da bleibt die Hand jetzt die ganze Zeit liegen. Mit der linken Hand gehst du, an das Lin gehst du an das Steißbein. Du kannst dazu das linke Bein aufstellen und mit den Fingerkuppen zum Steißbein hin hangeln. Du kannst auch, wenn das schlecht geht, mit die Hand flächig mit dem Handrücken drunter legen. Das geht auch. Okay, also. Du hältst dein Steißbein und die linke Halswirbelsäule, schließ deine Augen, entspanne dich hinein in diesen Griff, versuch entspannt abzulegen, so gut es geht. Einfach achtsam da sein. Spür den Raum unter deinen Händen, in deinen Körper hinein, ohne zu viel zu wollen, ohne Zweck, sei mit dir, halte dich, entspanne dich und atme. Kann sein, dass du das Gefühl von Harmonie jetzt verstärkt hast oder ein Strömen spürst, das Gefühl hast, dass du, dass es weicher wird unter deinen Händen oder es pulsiert. Es muss aber nicht. Vertrau darauf, dass genau das geschieht, was für dich richtig ist. Energie ist immer da, auch wenn es du vielleicht nicht spürst. Nach diesem Ankerschritt gehen wir weiter. Die rechte Hand bleibt an, der, an dem linken Hals und die linke Hand bewegst du nach unten in deine linke Kniekehle. Wenn du sitzt, ist das einfacher. Wenn du liegst, musst du versuchen, dass du rankommst. Du könntest auch den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel ablegen, wenn das besser geht. Es besteht auch die Möglichkeit, das mache ich immer, mit dem rechten Fuß in die linke Kniekehle zu gehen und den Fuß als Hilfsmittel zum Strömen zu benutzen. Probier, was für dich bequem ist. Wichtig ist, linke Hals und die linke Kniekehle werden gehalten. Entspanne dich wieder hinein. Spüre achtsam nach, sei mit dir und atme. Offener du bist, je weniger du willst, je mehr du dich in die Entspannung hineinfallen lassen kannst, desto besser für dich. da geht es mit dem dritten Schritt die rechte Hand bleibt wieder genau dort wo sie die ganze Zeit lag auf der linken Halswirbelsäule oder links daneben nimm deine linke Hand jetzt an das Sicherheitsenergie Schloss 16 das ist unter dem am Fuß außen, unter dem Außenknöchel praktisch da unten an der Ferse Außenseite vom linken Fuß. Da gehst du jetzt mit deinen Fingern ran und hältst dieses Sicherheitsenergieschloss. Einfach hinspüren, atmen, nichts wollen, Absichtslos und achtsam. Jetzt kommt der letzte Schritt, die rechte Hand bleibt und die linke Hand, da müsst ihr jetzt ein bisschen euch verbiegen, im Sitzen ist es weniger problematisch, die linke Hand kommt an den linken kleinen C. Genau, halte den linken kleinen Zeh mit deinen Fingern. Also am besten zwischen zwei Fingern halten. Und spür dann wieder hinein. Du wirst die richtige Position für dich finden. Probier das aus. Natürlich musst du auf jeden Fall das Bein aufstellen. War ja bei der 16 auch schon. Und atme. mit diesem fünften Schritt ist der Blasenstrom die Blasenfunktionsenergie für deine linke Körperseite in der Selbsthilfe beendet in, in Behandlungen äh, ist der umfassender aber da sind Griffe dabei, die man, wo man selber sowieso nicht so gut hinkommt. Für die rechte Seite des Blasenstroms machst du seitenverkehrt genau dasselbe. Hast du alle Sicherheitsenergieschlüsse oder alle Körperbereiche auf der rechten Seite. Wenn du nicht die Zeit hast für beide Seiten, dann such dir die Seite aus, die verspannter ist oder wo sich schwerer anfühlt für dich, wo es für dich stimmiger ist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Strömen und wir hören wieder voneinander oder sehen hoffentlich bald wieder was voneinander.